In einem Restaurant, dessen Namen wir nicht erwähnen. Wir essen ja Essen in Köln. Wie wechselt man denn hier die Kamera? Ich weiß nicht, wie man die Kamera wechselt. Das macht man so leute. So, so, jetzt sind wir in einem Hirschcafé, von dem wir nicht sagen, wie es heißt. Ich soll jetzt auch ja. Und hier, hier gab es Essen. Ja, es war lecker. Das war rassistisches Essen. Das war ein Schokokuss. <lacht> Aber sie haben es anders genannt. Ja. Und da gab es irgendwie was, wie, wie bei den amerikanischen Oma schmeckt. Und ich habe Kaffee getrunken. Und. Ich verschweige nicht deine Zitronenrolle. Ähm, ach so, ja. Was? Was? Achso, ich muss immer selber mit drauf. <lacht>